Bei der Bundesbank sollte man die Ausbildung machen, da wir ein gutes Gesamtkonzept anbieten und zwar die Kombination aus Theorie und Praxis. Wir haben viele engagierte Ausbildungsbeauftragten innerhalb der Stelle, die die Azubis jederzeit mit einbinden, viel den Azubis in der Stelle beibringen und durch den innerbetrieblichen Unterricht bieten wir dann als Ausbilder auch nochmal die theoretische optimale Komponente dazu. Ähm, als Azubi sollte man auf jeden Fall kommunikativ sein, offen sein, ähm, auch Interesse eben an den ähm, Aufgaben der Bundesbank, beziehungsweise generell so ein bisschen Assistenz und Sekretariat. Und als Voraussetzung ist auf jeden Fall die mittlere Reife Pflicht, ähm, um eben quasi ins ähm, Auswahlverfahren auch mit aufgenommen zu werden. Die Stelle wird ausgeschrieben, dann erfolgt der Bewerbungseingang und dann bekommt man eben einen Online-Test zugeschickt, der absolviert werden muss. Insofern das Ergebnis dann hoffentlich positiv war, gibt's noch die Einladung für das Assessment vor Ort. Dort gibt es eine Gruppenaufgabe, ein persönliches Interview mit der Kommission und dann im Anschluss erhalten Sie in wenigen Wochen dann auch eine Rückmeldung, ob es geklappt hat Die Ausbildung ist grundsätzlich in ähm, allen Hauptverwaltungen der Bundesbank äh, möglich. Also wir haben neun Hauptverwaltungen, beispielsweise in Berlin, Hamburg, Mainz und dort ist eben auch die Ausbildung möglich. Berufsschule ist auch immer standortbezogen, also bei uns hier in der Zentrale in Frankfurt ist sie eben auch in Frankfurt und im Blockunterricht bedeutet so ein halbes Jahr ungefähr Praxisphase innerhalb der Zentrale und dann nochmal so vier bis sechs Wochen Berufsschule und das immer im Wechsel. Der innerbetriebliche Unterricht ist quasi nochmal da, um Schwierigkeiten auszubessern oder auch, dass wir sie vorbereiten auf einzelne Blöcke in der Berufsschule. Auch gehen wir mit Lehrgängen intensiv nochmal in die Abschlussprüfung rein. Zum einen der Abschlussprüfung Teil 1, der ja am PC stattfindet mit Word und Excel und ähm, die Abschlussprüfung Teil 2, die dann schriftlich ist in Rechnungswesen. Da sind Personalwirtschaftliche ähm, Themen drin und auch Wirtschaft und Sozialkunde und dann auch nochmal die mündliche Prüfung. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, alle Azubis bei uns einen zwölfmonatigen Zeitvertrag erhalten. Dann ähm, gibt es noch die Chance ähm, darauf, dass sie sich ähm, für eine unbefristete Übernahme qualifizieren können. Und ähm, zwar ist das auch dann nochmal ein Art Assessment Center, wo sie nochmal ähm, ein Vorstellungsgespräch quasi haben und ähm, auch noch ein bisschen was über die Bundesbank erzählen müssen, was sie in diesen zweieinhalb Jahre gelernt haben.